Jo Leute, was geht? Hier wieder euer EMPW oder Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde, habe ich erstmal die falsche Klasse ausgewählt. Ich will jetzt erstmal selber eliminieren, meine Freunde. Und ja, heute mal wieder ein kleines Video hier am Start, live Commentary natürlich und bevor ich hier mit meinem Thema da anfange, muss ich erstmal was klarstellen. Und zwar dass die Gegner söhne sind. Nein, nein, nicht das. Und zwar, dass, ähm, ja, ich habe ja ein Video gemacht. So eins hier, wie war das? Irgendwie, keine Ahnung. Boah, das ist schon wieder so lange her alles. Ich habe nicht so das beste Gedächtnis, meine Freunde. Aber das war auf jeden Fall irgendwas. Schuhtipps vom Boss, habe ich das so genannt? Ja, das würde sich ziemlich schwul anhören. Ich glaube nicht, dass ich so genannt habe. Auf jeden Fall habe ich irgendwas irgendwas mit Schuhen, meine Freunde. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine jetzt. Und so habe ich da ja erklärt, so dass Max krass sind und Jordans auch an sich krass sind. Und ja, war natürlich alles auch richtig, was ich da gesagt habe. Also möchte ich nichts revidieren, meine Freunde. Aber so ein paar Leute haben da so ein paar existenzielle Fakten nicht verstanden, ja. Und zwar meinten so einige Leute, so, ja, Ärmel sind überhaupt nicht krass, das tragen nur solche Lappen, diese, diese Pinselköpfe-Lappen, so diese Menschen, diese Hurensöhne. Übrigens nochmal ein kleiner Statement, jeder Typ mit einem Pinselkopf ist ein Hurensohn. Also, ja, also so ein übertriebener Pinselkopf, ja, das ist dann ein richtiger Hurensohn. Glaubt mir, das habe ich auch so einige ähm, Erfahrungen gemacht. Also das sind ja nicht nur Sachen, die aus der Luft gegriffen sind. Und auf jeden Fall, ja was soll ich sagen, genau was, was da falsch war. Und zwar, nichts ist daran falsch, sondern man muss ein bisschen was differenzieren, ja. Also habe ich ein bisschen zu wenig erklärt. Da haben schon einige recht gehabt, dass ich ein bisschen was, ähm, ja nicht genau differenziert habe. Aber deswegen möchte ich das ja mit diesem Video ein bisschen klarstellen. Und zwar habe ich ja in dem Video gesagt, so dass Air Max krass sind, ja. Aber ich habe nicht erwähnt, dass nicht alle Air Max krass sind, ja. Weil da kann man natürlich auch vieles falsch machen. Und zwar, ja, was man da falsch machen kann, ist erstmal ein ganz, ein ganz, ganz großer Falschmachpunkt. Das machen so, wie heißt diese Menschen, so die Hipster, glaube ich, genau, Hipster heißen die. Die so einfach, keine Ahnung, was sie machen. Auf jeden Fall sind das solche dünnen Lappen immer, ja. Ich glaube, das ist der einzige Fakt, der die so ausmacht. Und auf jeden Fall, da tragen ja auch einige von den Hipster, also so Air Max. Und deswegen auch so Leute geschrieben, ja Air Max sind nicht krass, das tragen nur solche Menschen. Und ja, was die aber machen sind, die schnüren sich die Air Max so zu, die binden sich so eine Schleife, her. Ja. Und das ist natürlich völliger Bullshit, das sieht bei Air Max einfach nicht krass aus. Und deswegen sollte man das natürlich auch nicht machen. Und es ist quasi so, ja, die krasse Typenbibel, also so quasi Regel, dass man sich auf jeden Fall nicht die Ermix zuschnürt, also nicht zubindet, so mit Schleifen so ein Bullshit. Sowas auf jeden Fall vermeiden, weil das zerstört quasi den ganzen Schuh. Und da wirkt man auch gleich viel femininer, meine Freunde. Also das auf jeden Fall nicht machen. Und wenn man dann das beachtet hat, kann man eigentlich gar nicht mehr so viel falsch machen. Da gibt's nur noch eine Sache und zwar gibt's so auch schwule Ermix, ja. Also es gibt da so Farben oder so, dass die halt gar nicht gehen. Und deswegen einfach immer ganz easy eine Regel befolgen, meine Freunde. Einfach die OG-Farben nehmen. Einfach so schwarz. Also schwarz ist immer krass. Weiß ist natürlich auch immer krass. Am besten so schwarz-weiß. Ist am heftigsten. Und was man auch noch kombinieren kann. Aber da muss, man, da muss man dann schon aufpassen. Ja, das müssen dann krasse Farben sein. So, was an sich geht, ist blau. So, aber das darf dann wirklich nicht viel blau sein. So kleine Akzente blau. So kleine Akzente von so einem Grün sind auch noch okay, aber nicht zu viel. Das ist, da muss man dann echt aufpassen, nicht, dass es dann so unkrass aussieht. Da muss man dann echt variieren und muss echt aufpassen. Aber ich denke mal, mit so ein bisschen Ahnung wird es schon gehen, meine Freunde, ja. Und deswegen muss man da aber echt aufpassen, so was man da macht. Und bei Jordans haben auch viele gefragt, ob man da was falsch machen kann. Und da kann man eigentlich nichts falsch machen, außer wohl... Ja, da braucht man halt ein bisschen Ahnung, so, aber... Kauft euch einfach die, die euch gefallen, so dann wird es schon passen. Aus ihr seid, ja, ab keinen Geschmack oder so. Aber ich hoffe mal, dass ihr sowas nicht habt. Und ja, euer EMPW oder Boss ist over out, ist, Bitches, Homo